Hallo ihr, ich zeige euch heute wie ihr mit wenigen Tipps Akku sparen und somit euer Smartphone möglichst lange und ausgiebig nutzen könnt. Zuallererst könnt ihr auf eurem Android-Gerät den Energiesparmodus aktivieren, der unter anderem das Display dimmt und Apps daran hindert sich im Hintergrund zu aktualisieren. Bei iOS-Geräten habt ihr die Möglichkeit über Einstellungen, Allgemein, die Hintergrundaktualisierung einzelner Apps auszuschalten. Zusätzlich könnt ihr bei beiden Geräten Anwendungen wie WLAN, Bluetooth oder GPS ausschalten, wenn ihr sie zum jeweiligen Zeitpunkt nicht benötigt. Mit der größte Energiefresser ist die Bildschirmbeleuchtung, deswegen solltet ihr unbedingt eure Bildschirmbeleuchtung herunterstellen. Bei Android-Geräten müsst ihr dazu den Schalter an der Leiste nach links ziehen, bei iOS-Geräten müsst ihr im Kontrollzentrum den Balken nach links schieben. Mehr Infos zu Apps, Smartphones und Tablets gibt's natürlich auf www.handysektor.de. Euch noch einen schönen Tag und bis bald!